Hier ein Video zum Projektbericht im Methodengrundkurs. Es ist wichtig, dass Sie in diesem Projektbericht Ihr Vorgehen mit Fachbegriffen beschreiben und das Vorgehen mit Bezug auf wissenschaftliche Literatur begründen. Und das gilt eigentlich für den gesamten Bericht. Ich möchte es jetzt mal anhand eines Beispiels vorstellen, was ich darunter verstehe. Das Beispiel ist, wir möchten eine äh, Antwortskala beschreiben und begründen. Das heißt, wenn Sie jetzt den Abschnitt in Ihrem Projektbericht schreiben äh, zur Erstellung des Fragebogens, dann beschreiben Sie ja die einzelnen Fragen, die Sie gestellt haben und beschreiben auch die einzelnen Antwortskalen, die Sie ja den Befragten vorgegeben haben. Und angenommen, Sie haben jetzt eine Frage gestellt, wie stark trifft Aussage XY auf Sie persönlich zu und haben dann als Antwort Möglichkeiten hier gegeben, trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft eher zu, trifft voll und ganz zu und keine Angabe. So, jetzt könnte man das natürlich einfach so beschreiben. Wir haben hier diese Frage gestellt und diese Antwortmöglichkeiten gegeben. Worauf es aber ankommt, ist, diese Antwortskala jetzt mit Fachbegriffen zu beschreiben und dann zu begründen, warum man diese Antwortskala so ähm, ausgewählt und formuliert hat und nicht anders. Fangen wir mal an mit den Fachbegriffen. Zunächst mal kann man diese Skala hier als verbalisierte Skala bezeichnen im Gegensatz zu einer Endpunkt benannten Skala. Das heißt, wir haben hier alle ähm, Punkte, die es auf der Skala gibt, haben wir eben ausformuliert. Wir haben geschrieben, trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft eher zu, trifft voll und ganz zu, im Gegensatz zu einer Endpunkt benannten Skala, wo man eben nur die äußersten beiden äh, Skalenpunkte dann benennen würde. Das zweite ist die Skalenbreite. Dort kann man dann wir haben uns hier für eine Skalenbreite von 4 entschieden, also eine Anzahl an, Skala, eine Anzahl an Skalenpunkten von 4. Somit handelt es sich um eine gerade Anzahl an Skalenpunkten. Man spricht auch von einer geraden Skala. Und das dritte ist die Richtung der Skala. Da haben wir uns hier entschieden für eine Steigerung von links nach rechts. Wir fangen also bei der niedrigsten Zustimmung an, gehen bis zur größten Zustimmung. Und dann im nächsten Schritt begründet man dann die Auswahl. Von diesen verschiedenen Punkten hier. Das erste ist die Begründung der verbalisierten Skala. Warum habe ich mich hier für eine verbalisierte Skala im Gegensatz zu einer endpunktbenannten Skala entschieden? Die verbalisierte Skala hat laut Post den Vorteil, dass die Befragten nicht so stark über die Bedeutung der Skalenpunkte nachdenken müssen, wie das bei einer endpunktbenannten Skala der Fall wäre. Dort hätte ich ja dann nur die äußersten die Extreme, also nur trifft gar nicht zu und trifft voll und ganz zu, benannt, und hätte das in der Mitte freigelassen oder nur mit Zahlen benannt, und dann hätten die Leute stärker darüber nachdenken müssen, was diese Punkte inhaltlich bedeuten. Und zum anderen ist es so, dass ähm, diese verbalisierte Skala ähm, einen Nachteil hat gegenüber der Endpunktbenannten Skala, und zwar haben wir hier, erreichen wir hier ordinales Skalenniveau und kein metrisches bzw. quasi-metrisches Skalenniveau, wie man das bei Endpunkt benannten Skalen hat. Und dann muss man eben argumentieren, warum dieser Nachteil hier relevant oder nicht relevant ist. In dem Fall könnte man zum Beispiel sagen, in diesem Fall ist es nicht relevant, weil wir diese Variable als unabhängige Variable in einem Mittelwertvergleich verwenden wollen. Und da ist äh, dann dieses ordinale Skalenniveau voll und ganz ausreichend. Anders wäre es natürlich, wenn Sie die Variable für, als abhängige Variable verwenden wollen in einem Mittelwertvergleich. Dann brauchen Sie das metrische Skalenniveau und dann wäre eher eine Endpunkt benannte Skala sinnvoll. Das zweite ist die Skalenbreite. Dort haben wir uns für eine niedrige Skalenbreite mit eben vier Skalenpunkten entschieden und müssen uns dann eben fragen, ob das zu rechtfertigen ist. Und da könnte man als Begründung schreiben, dass wir wieder die Anforderungen an die Befragten niedrig halten wollen. Und dass aber eine hinreichende Differenzierung trotzdem gegeben ist. Dass also diese Frage inhaltlich so gestaltet ist, dass es für uns ausreichend ist, wenn das auf vier Punkten differenziert ist. Und dazu finden Sie auch nochmal Hinweise in Post 2011 auf Seite 85. Und es ist eben wichtig, dass Sie im Bericht auch immer hier diese Literaturstellen direkt mit angeben, wo Sie die Informationen ähm, herhaben, welche Vor- und Nachteile diese verschiedenen Vorgehensweisen haben. Und ähm, dann haben wir die Gerade-Skala, also der zweite Punkt bei der Skalenbreite. Da kann man sich überlegen, welche Vor- und Nachteile hat diese äh, Gerade-Skala, also dass wir hier vier Antwortpunkte haben, im, Geg im Gegensatz zu fünf zum Beispiel. Und ein Argument, was eben Post bringt ist, dass ähm, diese Skalenmittelpunkt, wenn wir hier also eine in der Mitte äh, noch eine fünfte Skala, einen fünften Skalenpunkt hätten, wie zum Beispiel Teils, Teils oder Ähnliches, dass das oft für von den, von den Befragten dann genutzt wird, wenn eigentlich Meinungslosigkeit damit gemeint ist. Und, dann ist dann, und diese Antwortmöglichkeit ist dann schwierig zu interpretieren. Deshalb habe ich mich hier entschieden dafür, für diese gerade Skala und habe zusätzlich dann etwas abgesetzt von den anderen Antwortmöglichkeiten, explizit nochmal keine Angabe mit aufgeführt für die Befragten, die eben Meinungslosigkeit bei dieser, Aussage, äh, bei dieser Frage hier ausdrücken wollen. Und der dritte Punkt ist dann die Richtung der Skala. Und da differenziert Post zwischen optisch präsentierten Skalen und akustisch präsentierten Skalen. Und dann könnte man hier eben argumentieren, dass es sich um eine optisch präsentierte Skala handelt, auf einem zum Beispiel Online-Fragebogen. Und dass dort dann eben von Post empfohlen wird, eine Steigerung von links nach rechts zu nutzen, weil man eben von links nach rechts liest und es dann intuitiv am einfachsten zu erfassen ist, in welcher Richtung äh, diese Skala hier gemeint ist. Also Sie sehen hier ein kleines Beispiel, wie man äh, so eine Antwortskala begründen kann mit der, äh, mit der wissenschaftlichen Literatur im, im Methodenbereich. Viel Erfolg bei der Umsetzung!